Hey Leute, das ist Emu-Chicken vom Team Pandori. Und heute haben wir eine Kiste. Aus China. Die netten Jungs von SQ Arcade haben unsere Bewertung des Mini-Trackballs gesehen. Dann beschlossen, uns eine in voller Größe zu schicken. Mit dreifacher Empfindlichkeit. Wie immer werden wir nicht zulassen, dass dies unsere Bewertung beeinflusst. Lasst uns anfangen. Das ist also die Montierung. Da dies ein Beispiel ist, ist es voller Kratzer. Yay, wuhu. Im Inneren haben wir ein sehr professionell aussehendes Produkt. Die Größe stellt den letzten Mini-Trackball in den Schatten, den wir zuvor hatten. Es ist ziemlich schwer. Es gab keine Anweisungen, die viel Rätselraten hinterließen. Zumindest Eine Montageplatte. Es verbirgt alles außer dem Ball. Punkt. Und die darunterliegende Stifte sichern es. Kein Zittern, wenn du sie rockst und herumrollst. Die Eingabe erfolgt über die trackball räder Für vertikale und horizontale Bewegung. Es gibt einen Leichenbonk auf diesem Zahnrad. Perfektionisten, nehmen Sie zur Kenntnis. Es kommt mit einem Kabelbaum. Zwei Sätze mit drei Tasteneingängen und einem LED-Schalter. Diese sind für 4,8 mm Schalter. Die anderen beiden Anschlüsse sind für Arcadeboards. Einer ist für die 60 in 1 und der andere für das Spiel 11. Wir haben keine dieser Karten, daher konzentrieren wir uns hauptsächlich auf den USB-Eingang. Dies bedeutet, dass es auf einem Himbeer P3B viel gut sein wird. RetroPy. Der Mini-PC, den wir früher auf Bato -Zera oder Windows hatten. Superkonsole X mit e -Mulek. Denken Sie daran, dazu gehört auch unser MUB. Die Make-up-Box. In diesem Video werden wir hauptsächlich auf der Pandora-Box DX testen. Entweder die JMMA oder die Family Edition. Ich habe festgestellt, dass der mit Trackball gekennzeichnete Port nicht funktioniert hat, daher müssen wir den anderen verwenden. Kommen wir zurück zum Trackball. Und gib ihr eine Rolle. Ein bisschen unordentlich. Willst du einen Zaubertrick sehen? Magie. Für den Größenvergleich werden wir verwenden. Dieser Trackball ist ungefähr 4 Maßbänder groß. Okay, lass es uns diesmal benutzen. Breite und Länge 14 cm. Höhe 7 cm. Und ein 3 Zoller Kadeball in voller Größe. Lassen Sie uns die Montierung messen. Uh. Piep. Blop. Wie montiere ich das auf eine Süßigkeit? Antworten? Ich nicht. Dies wäre einfacher an einem Holzschrank zu befestigen. Aber ich werde machen. Eine Controllerbox. Und wir sind komplett. Beim Einstecken, Augenschmerzen. Das flackernde Licht ist intensiv. Wir können den LED-Modus durch Drücken unserer Taste ändern. Wir können jedoch keine Standardoption speichern. Wann immer wir es einschalten, erhalten wir Blackpool Illuminations. Jetzt Zeit für ein bisschen Gameplay. Hier ist 100 Füßer. Kristallschlösser. Dieses Produkt scheint ein ähnliches Problem zu haben wie der letzte Trackball, den wir auf dem Cut überprüfen. Sie, wie viel ich den Ball im Vergleich zur Bewegung auf dem Bildschirm rolle. 1000 Füßler. Wall. Die nächsten Spiele wurden von mir hinzugefügt. Punkt. Wie auf Lager gibt es keine Trackball-Unterstützung, für diese Spiele. Hier ist Marble Madness. Und Raketenbefehl. Dies verwendet meine geänderte Main-Konfiguration aus unserem letzten Video. Arkanoid Ah, nicht Akanoid. Okay, lass uns ein anderes System ausprobieren. Ich habe die Superkonsole X hier mit Tempest. Und die Bewegung scheint immer noch langsam. Gehen wir also zum Main Menü. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit von 20 auf 50. Nacht und Tag. Beim Wechsel zum Mup haben wir Sega Sonic. Langsam wie eine Schnecke. Nach dem Ändern der Einstellungen in Main viel besser. Hier ist Duckhund auf dem Nintendo. Die Geschwindigkeit ist eigentlich ganz vernünftig. Aber wenn wir uns dem Amiga zuwenden, ist alles wieder langsam. Ändern der Geschwindigkeit von 100% auf 200%. Ja, lädt besser. Hier sind Sam und Max in sc -UMM -VM unterwegs. Und wieder extrem langsam. Das ist verrückt. In SCAM-VM können wir die Maus nicht beschleunigen. Nicht spielbar. Entengeräusche. Was sind die Unterschiede zwischen diesem und dem Mini? Der linke kann tagelang rollen. Es scheint speziell für Arcade-Spiele gemacht zu sein. Während der Mini scheint genauer wie man es in einem Computer für den allgemeinen Gebrauch hätte. Der linke fühlt sich robuster, solider und langlebiger an. Aber uns wurde gesagt, dass dies dreimal so empfindlich sei wie der Mini. Ich bin nicht überzeugt, vergleichen wir. Hi, ich bin Putput. Ich denke, der kleine Ball ist empfindlicher als der große blaue Ball. Okay, kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Dieser Trackball verfügt über eine Vielzahl von Eingängen, die eine hohe Kompatibilität einer Reihe von Systemen ermöglichen. Wir haben hier einen 3 Zoll Ball in Arcade-Größe. Wie ein Panzer. Leider ist es viel zu langsam. Wir haben weder die 11 noch die 60 in 1 Ausgänge überprüft. Aber auf dem USB brauchen wir mindestens die doppelte Geschwindigkeit, um alles spielbar zu machen. Kein Handbuch, bedeutet viel Rätselraten. Selbst eine einfache Anleitung hätte beim Einrichten der Tasten enorm geholfen. Das standardmäßig flackernde LED ist schrecklich. Eine Möglichkeit, den Standardmodus einzurichten, ist auf jeden Fall zu begrüßen. Die Zielgruppe ist sicherlich für den Arcade-Enthusiasten. Und da es im Bereich der Arcade-Trackballs wenig Konkurrenz gibt. Wir wünschen uns, dass SQ Arcade die damit verbundenen Probleme beheben kann, um etwas zu erschaffen, wirklich erstaunlich. Affiliate-Links finden Sie wie immer in der Videobeschreibung. Auch wenn Sie keinen Trackball brauchen. SQ Arcade hat viele interessante Gegenstände zum Verkauf. Überprüfen Sie dies, einen Tassennudel-Automaten. Sogar ein outrun kit mm. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, hinterlassen Sie bitte ein Gefällt mir und abonnieren. Dies war Emu-Chicken und ich hoffe, Sie haben einen schönen Abend. Gute Nacht.